Hallo, in diesem Video lernst du, wie du zwei Seiten auf ein Stück Papier drucken kannst. Das nennt sich zweiseitig, beidseitig oder vor- und rückseitig drucken und macht Sinn, um Papier zu sparen. Zum Beispiel, wenn du ganz viele Zeugnisse, deinen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben drucken musst. Jetzt in dem Fall würde es Sinn machen, zum Beispiel den Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben auf je eine Seite zu drucken aber deine zwei, vier oder sogar sechs Zeugnisse ähm, jeweils zweiseitig zu drucken. Das geht, wie gesagt, ziemlich einfach. Ähm, ich klicke hier auf Drucken, soweit war es zu erwarten, und dann auf Layout, Beidseitig, Bindung an langer Kante. Jetzt kann ich drucken. Das Ganze geht in der Vorschau noch einfacher. Deine Zeugnisse werden ja vermutlich in PDF-Form vorhanden sein. Ich drucke hier also die beiden Seiten, die erste und die zweite Seite nochmal, beziehungsweise ich drucke sie nicht aus, sondern ich lasse mich als PDF in der Vorschau darstellen. Erste, zweite Seite. Hier siehst du, geht das noch einfacher. Unten auf Drucken und dann. Hier steht schon beidseitig. Falls du hier Details haben willst, geht das übrigens hier unten. Auch hier siehst du beidseitig. Aktiviert oder deaktiviert. Und dann hier klicken. Mache ich jetzt aber nicht.